Hi. Hi, Mama. Geht's dir schon besser? Ich bin mir nicht sicher. Ich spüre immer noch. Ach, diese kleine Verletzung wird dich nicht aufhalten. Ja, das hoffe ich auch.